Kohäsion in verteilten Teams Das ist Paula. Paula arbeitet schon seit langer Zeit in einem großen Automobilkonzern. Ihre Chefs haben sich im Bereich Elektromobilität ambitionierte Ziele gesetzt und sind mit einem spannenden Auftrag auf Paula zugekommen. Sie soll ein Elektroauto entwickeln, das nicht nur erschwinglich ist, sondern im Design auch modern und sportlich. Paula weiß, dass diese Aufgabe voller Herausforderungen steckt. Sie allein kann ein solches Auto unmöglich entwickeln. Sie braucht dafür die Hilfe vieler Experten aus unterschiedlichen Bereichen des Konzerns. Diese Experten verteilen sich allerdings über den gesamten Globus. Sie zu mobilisieren, für das Projekt zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam im Team zusammenzuarbeiten, stellt vielleicht eine noch größere Herausforderung dar als der eigentliche Auftrag selbst. Denn eines ist Paula klar. Ein solches Team wird sie nur virtuell aufbauen können. Paula hat in ihrer Laufbahn schon häufig mit verteilten Teams gearbeitet. Solche Teams bestehen aus Mitarbeitern, die ortsunabhängig auf der Grundlage von gemeinsamen Arbeitsaufträgen zusammenarbeiten und deren Kommunikation hauptsächlich virtuell, also über Telefon, Mails und Videokonferenzen erfolgt. Hieraus entstehen einige Schwierigkeiten für die Zusammenarbeit, die Paula in ihrer Vergangenheit schon erlebt hat. Wenn Teammitglieder in verschiedenen Kulturkreisen leben, haben sie teilweise unterschiedliche Arbeitsnormen oder Umgangsformen. Da nur virtuell kommuniziert werden kann, besteht die Gefahr, dass der Informationsgehalt eingeschränkt wird und es zu kulturbedingten Missverständnissen kommt. Feedback und nonverbale Signale können nur erschwert erkannt und gedeutet werden, was ebenfalls zu Missverständnissen beiträgt. Eine weitere Herausforderung verteilter Teams betrifft den Gruppenzusammenhalt, die Kohäsion. Dabei ist diese gerade für verteilte Teams besonders wichtig, da sie nicht nur die Teamleistung steigert, sondern außerdem vielen potenziellen Schwierigkeiten entgegenwirkt und das Kooperationsklima erhöht. Kohäsion wird definiert durch die Summe aller Kräfte, die die Bindung an eine Gruppe bewirken. Das ist zum einen die Attraktivität der gemeinsamen Aufgabe, die Attraktivität der Mitglieder, also ob sich die Mitglieder mögen und respektieren, und die Attraktivität der Gruppe als Ganzes, das heißt, ob die Mitglieder sich mit der Gruppe identifizieren möchten und stolz darauf sind, ein Teil von ihr zu sein. Paula beschließt, diese Aspekte der Kohäsion während ihrer weiteren Fahrt genau im Blick zu behalten und von Beginn an alle Schritte einzuleiten, die sich positiv auf die Kohäsion des Teams auswirken. Aber wie genau soll sie das machen? Wie kann sie das Team so aufbauen und leiten, dass sich ein hohes Maß an Kohäsion entwickeln kann? Paula ist sich unsicher. Doch dann fällt ihr ein alter Fahrplan in die Hände, der an das Prozessmodell für das Management verteilter Teams von Konrad und Köppel angelehnt ist. Dieser beginnt mit der Vorbereitungsphase, in der die Voraussetzungen zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Dann geht es weiter mit der Startphase für die ein gelungener Kickoff mit dem gesamten Team besonders wichtig ist. In der dritten Phase kann es dann mit der eigentlichen Teamarbeit losgehen. Paula ist zufrieden. Sie hat einen Plan und sie weiß, worauf sie achten muss, damit das Projekt ein Erfolg wird. Paula macht sich sofort an die Vorbereitung. Ihr Büro wird zur Projektzentrale und von hier aus beginnt Paula damit ihr Projekt im Internet des Konzerns auszuschreiben, um so die besten Köpfe dafür zu gewinnen. Und Paulas Projekt kommt gut an. Die Aufgabe, ein neues Elektroauto zu entwickeln und somit einen Beitrag zur Schonung der Umwelt zu leisten, ist etwas, das Mitarbeiter auf der ganzen Welt anspricht. In kürzester Zeit sammeln sich bei ihr viele Bewerbungen, von denen in einigen auch die hohe intrinsische Motivation an dem Projekt mitzuarbeiten, betont wird. Während Paula aus den Bewerbungen die passenden Kandidaten aussucht, beginnt sie damit, die verschiedenen Standorte medial zu vernetzen. Eine einheitliche Plattform, die als SharePoint fungieren soll, wird eingerichtet und Paula sorgt für eine funktionierende, den Aufgaben angemessene technische Ausstattung. Damit sind fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Zuletzt ordnet Paula für alle Mitglieder ihres neuen Teams noch ein Medienkompetenztraining an. Denn die Medien müssen in der Zusammenarbeit effizient eingesetzt werden, um die Kommunikationsaufgaben erfüllen zu können. Paulas Reise kann nun endlich beginnen. Die gelungene Vorbereitungsphase bildet eine Brücke, um nun mit dem Projekt zu starten. Dabei hat Paula die Aspekte der Kohäsion weiter im Blick. Im von vornherein für eine gute Vernetzung der Mitglieder zu sorgen, kündigt Paula ein Kick-off-Meeting an und bittet dazu alle Mitglieder des Teams, jeweils eine persönliche Website im Intranet zu erstellen, auf der sie einen Steckbrief mit Foto hochladen sollen. So sollen die Teammitglieder einen ersten Eindruck voneinander erhalten. Paula ist dabei auch wichtig, dass die Mitglieder nicht nur arbeitsbezogenes Wissen teilen, sondern auch ein paar persönliche Dinge von sich preisgeben, wie ihre Hobbys oder Vorlieben. So soll ein erstes virtuelles Kennenlernen stattfinden. In verteilten Teams kommt die informelle Kommunikation in der Regel viel zu kurz, da man nicht, sich nicht auf dem Flur begegnet und miteinander ins Gespräch kommt. Weitere Maßnahmen, wie virtuelle Teeküchen, die die Teammitglieder anregen, miteinander auch über Privates zu sprechen, können diesem Problem entgegenwirken. Dann ist es soweit. Per Videokonferenz, an der alle Teammitglieder teilnehmen, findet das Kick-Off-Meeting statt und die Teammitglieder sprechen miteinander und die unterschiedlichen Rollen und Verantwortungsbereiche werden transparent und gemeinsam definiert. Gerade in verteilten Teams ist es besonders wichtig, dass jeder weiß, wer für was zuständig ist und welche Bedeutung die eigene Aufgabe und Expertise für das Team hat. Nur so kommt es zum Aufbau eines funktionierenden, transaktiven Wissenssystems. Neben den Zielen und den eingesetzten Meilen, einzelnen Meilensteinen der Projektarbeit werden außerdem wichtige Regeln und Normen für die Zusammenarbeit besprochen und festgelegt. Das können beispielsweise Vereinbarungen darüber sein, über welche Medien kommuniziert werden soll, oder welche Regeln für die Statusberichte der Teammitglieder gelten. Dies ist wichtig, da die einzelnen Teammitglieder natürlich bei der Bearbeitung der Aufgaben voneinander abhängig sind und sich aufeinander verlassen können müssen. Während des Kickoffs wird schnell klar, dass Paulas Team voller kompetenter Mitglieder steckt, die in ihren Fachbereichen hervorragendes leisten. So wächst neben dem fachlichen Respekt der Kollegen füreinander auch die gegenseitige Sympathie. Das Auto nimmt weiter Fahrt auf, und mit schnellem Tempo bewegt es sich in die eigentliche Arbeitsphase. Und zunächst läuft alles sehr harmonisch, doch irgendwann sieht sich das Team mit einer kleinen Mauer konfrontiert, die die Weiterfahrt auf der Straße blockiert. Verteilte Teams begegnen bei ihrer Arbeit einigen Herausforderungen, und auch eine gelungene Vorbereitung, wie die von Paula, kann nicht allem vorbeugen. Solche Herausforderungen sind vielfältig, doch speziell für Paulas Team kommt es, obwohl sich die Mitglieder mögen und respektieren, durch den Mangel an Face-to-Face-Kommunikation und die unterschiedlichen Kulturkreise, aus denen die Mitglieder stammen, immer wieder dazu, dass der Ton von E-Mails falsch interpretiert wird und sich Kleinigkeiten hochschaukeln. Hieraus resultieren mit der Zeit auch Vertrauensprobleme zwischen den Teammitgliedern. Paula beschließt, dem entgegenzuwirken, indem sie das Team für solche Konflikte sensibilisiert. In regelmäßigen Abstand werden Feedback-Meetings einberufen, in denen es explizit um Konfliktbewältigung geht. Hierbei werden kritische Situationen reflektiert und Absprachen getroffen. Und die Maßnahme zeigt Wirkung. Ein Teil der Mauer lässt sich durch die gute Feedback-Kultur, die Paula nun etabliert hat, aus dem Weg räumen. Durch die gelungene Zusammenarbeit und die gemeinsam bewältigten Herausforderungen wächst auch das gegenseitige Vertrauen. Die Mitglieder spüren, dass trotz der räumlichen Distanz aufeinander Verlass ist. Sie alle ziehen an einem gemeinsamen Strang, denn allen liegt das Gelingen des Projekts gleichermaßen am Herzen. Die Teammitglieder haben viel Commitment gezeigt, denn sie sind inzwischen stolz darauf, Teil dieser besonderen Gruppe zu sein. Die Attraktivität der Gruppe steigt an. Und nun wirken alle Kräfte der Kohäsion positiv auf den Zusammenhalt des Teams. Paula hat es geschafft, durch sorgfältige Vorbereitung und gezielt eingesetzte Maßnahmen sowie einen empathischen Führungsstil, der das Team koordiniert und motiviert, ein hochkohäsives Team zu entwickeln.